Studiert die Werke des Vorsitzenden Mao Zedong. Sie hört auf seine Worte und handelt nach seinen Weisungen. Mao Zedong ist der größte lebende Marxist-Leninist. Mao Zedong hat den Marxismus-Leninismus auf eine völlig neue Stufe gebracht. Wir müssen seine Worte erneut auf eine völlig neue Stufe heben. Wir müssen sie in neue Zusammenhänge stellen. Wir müssen sie nach den historischen Erfahrungen ergänzen. Wir müssen sie kühn umwandeln. In unseren Händen müssen sie Waffen werden, die den Feind. Dann raschen. Es gab Lachstürme, und zwar, in einem, wie ich fand, in einem guten Sinn. Also, der Film ist ja nicht.